So, Tagesinspiration, 2. Januar 2022, Sonntag. Was ich hier schreibe, betrifft auch mich, noch in einem großen Maße. Ich will mich davon nicht frei und heilig sprechen. Die Kommentare, die ich hier jedoch aufspreche, sollen aber einen Anfang bilden, mich davon zu befreien um gleichzeitig andere Menschen mit zu inspirieren, es mir ähnlich zu tun. In ihrem eigenen Stile natürlich. An alle liebe Menschen, die sich eine schönere Welt erträumen wollen. Werdet zum Sender. Wir Menschen sind Kinder Gottes und somit Mitschöpfer, Mitgestalter dieser äußeren weltlichen Realität. Doch vom Schöpferisch tätig sein sind die meisten Leute derzeit weit entfernt. Entweder die Menschen sind durch Beruf und Kinderversorgen, Haushalt und Lebensmitteleinkaufen gehen, also dem täglichen Überlebenskampf schon voll und ganz ausgelastet. Oder wenn wir doch genügend Freizeit für uns haben, dann bevorzugen die meisten Menschen doch ein reines Konsumentendasein. Auch ich erwische mich noch oft dabei, wie ich stundenlang in sozialen Medien eine Nachricht nach der anderen konsumiere. Doch damit wird die Welt auch nicht besser. Es gab vielleicht keine Zeit vorher in der Menschheitsgeschichte, wo der Mensch auf dermaßen viele Informationen und Wissen zugreifen konnte und sehen konnte, was in der Welt so alles geschieht. Ich habe mal gescherzt gesagt, wenn die Welt eines Tages mal untergehen sollte, dann wird der Mensch auf zehn Stellen hinter dem Komma exakt berechnen können, in welchem Winkel die Menschheit in die Hölle stürzt. Nur dagegen getan hat niemand etwas. Reines Wissen, das keinen entsprechenden Handlungsimpuls hervorruft, ist vollkommen nutzlos. Informationsaufnahme muss eine dementsprechende Informationsverarbeitung, also eigenständiges Denken und Schülen, und einen wohlüberlegten Handlungsoutput nach sich ziehen. So lautet übrigens in der Biologie auch eines der Hauptkriterien bei der Definition von Leben. Neben Fortpflanzung, Nahrungsaufnahme und Stoffwechsel und einigen weiteren Eigenschaften steht da auch Informationsaufnahme, Verarbeitung und situationsangepasste Reaktion. Nur so ist ein organismus auf dauer überlebensfähig nun ja die welt wird nicht untergehen soweit gehe ich schon mal fest davon aus was jedoch untergehen wird ist das alte weltbild unsere vorstellung von der welt so wie sie einmal war bzw wie sie angeblich gewesen ist bevor wir den betrug entdeckten dazu werde ich aber in anderen kommentaren zu einem späteren zeitpunkt mehr darauf eingehen um nochmal auf unser Konsumverhalten zurückzukommen. Die Welt wird nicht dadurch besser, indem wir jeden Tag hunderte Nachrichtenmeldungen durchstöbern, was mal wieder alles in der Welt Schreckliches oder auch Schönes geschehen ist. Denn dies alles hat nicht unbedingt was mit dir selbst zu tun. Es waren andere Menschen, also andere Mitschöpfer, die dich hier vor verendete Tatsachen gestellt haben. Als reiner Konsument von Nachrichten verlierst du deine Schöpferkraft und dein Dharma, also zu Deutsch, deine wahrhafte Berufung im Leben. Das Wort Nachrichten sagt uns auch schon ganz unverblümt, wir sollen uns nach etwas ausrichten, nach etwas, was wenige andere Menschen bereits in die Wege geleitet haben. Übrigens auch ganz ohne dich vorher um deine Erlaubnis gefragt zu haben. Es gibt unterdrückende Kräfte in dieser Welt, die verabscheuen die Schöpferkraft des Menschen. Deshalb wurden wir zu einem bloßen Konsumentendasein verführt, um uns so besser unter Kontrolle halten zu können. Auch das häufig in sozialen Medien praktizierte Copy and Paste, also das Kopieren oder Weiterleiten von irgendwelchen Bildern, Videos oder Sprüchen in andere Kanäle, ist nicht wirklich ein Ausdruck eigener Schöpferkraft und eigener Wertebekundung. Es werden oft Sprüche und Zitate von anderen klugen Menschen geteilt, mit dessen Werten man sich selber gerne identifiziert. Doch zum wahrhaft kraftvollen Leuchtturm in einer finsteren Gesellschaft wirst du erst dann, wenn du deine eigenen Worte findest, deinen eigenen Kunststil findest, eine Botschaft in die Welt hinauszutragen. Dabei ist es auch nicht wesentlich, wie künstlerisch geschickt du etwas zum Ausdruck bringen kannst. Gott möchte durch dich hindurch seine Botschaft, seine lebensspendende Energie in die Welt hinaustragen, damit seine Herrlichkeit Früchte tragen kann. Scheue dich daher nicht anzufangen. Deinen künstlerischen Stil kannst du natürlich mit der Zeit immer weiter verfeinern. Vergleiche es einmal mit der künstlerischen Fähigkeit eines vierjährigen Kindes. Es malt voller Hingabe, Mama, Papa, Geschwisterchen und den Hund beim Spaziergang über eine Wiese, mit Sonne, Wolken, am Himmel und einem Baum. Der Malstil ist natürlich, ich sag mal, rudimentär. Doch was für ein Herzentzücken erweckt das fertig gemalte Bild dann bei seinen Eltern? Geh also mutig voran und finde und verbessere mit der Zeit deine Ausdrucksweise. Derzeit erleben wir eine Phase in der Menschheitsgeschichte, die wir durchaus als Endzeit bezeichnen können. Wobei, wie vorhin bereits erwähnt, lediglich das Ende des alten, verbrauchten Weltbildes gemeint ist. Dieser Horror, diese Demütigungen, Gängeleien, Einschüchterungen und Nötigungen können aber erst dann ein Ende finden, wenn die Menschen bereits eine Vorstellung davon haben, wie eine neue, bessere Welt aussehen könnte. Es muss also schon sozusagen eine Ablösung bereits im Anmarsch sein, ein Plan B, damit das Zepter des Lebens übergeben werden kann, bevor dann das Alte sterben kann. Gewiss werden nicht alle Menschen aus ihrem Tiefschlaf erwachen, auch dann nicht, wenn die Himmelstore bereits sperrangelweit aufgerissen sind. Manche Menschen waren ihr ganzes Leben lang zu tief in die alte Welt mit ihrem pyramidalen Bewusstsein verflochten als dass sie jetzt noch einen vollkommenen Neustart ihres Bewusstseins vollziehen wollen oder können. Andere Menschen fühlen sich hingegen in ihrer Seelenevolution vielleicht noch nicht reif genug, Mitschöpfer spielen zu können. Sie sind in dieser Inkarnation lieber erst einmal Mitläufer, also stille Teilnehmer, sozusagen Praktikanten oder Studenten im ersten Semester im Projekt Menschheit. All das ist vollkommen in Ordnung. Auch sie werden in die neue Welt mitreisen, sofern sie nicht vorzeitig aufgrund des Bewusstseinsschocks ausscheiden. Welches Angebot wir solchen Menschen in der neuen Welt dann machen können, damit auch sie sich wohlfühlen und ein integraler Bestandteil der neuen Menschheit sein können, kann vielleicht in einer späteren Tagesinspiration besprochen werden. Für alle die, die sich jedoch vorstellen können, die neue Erde mitzugestalten, an sie richtet sich daher mein heutiger Appell. Werdet zum Sender. Es wird in der neuen Menschheit auch nicht darum gehen, dass sich verschiedene gespaltene Interessensgruppen um die Macht auf Erden kloppen. Es soll und darf eine Win-Win-Win-Situation für alle beteiligten fühlenden Geschöpfe auf Erden werden. Je mehr, lieber Zuhörer, du zum Kanal deiner eigenen göttlichen Wahrheit wirst, Je mehr du dich als beseeltes, vernunftbegabtes und empathisches Wesen zeigst, umso mehr kann auch dein Traum von einer schöneren, heilen Welt seine Früchte hervorbringen. Mein Aufruf soll auch nicht als Dogma verstanden werden. Ich möchte niemandem sagen oder verbieten, was er zu tun oder zu lassen hat. Selbstverständlich kannst du auch weiterhin Medien konsumieren, neues Wissen, Erkenntnisse oder pure Informationen sammeln. Selbstverständlich kannst du auch weiterhin Zitate von anderen Leuten weiterverbreiten. Doch auf die Dosierung kommt es hier an. In den meisten Fällen empfehle ich kein hartes Ruderumreißen im Leben. Doch der Tag hat nun mal 24 Stunden hier auf Erden. Wenn du also anfängst kreativ zu werden, deine eigenen Vorstellungen auf Papier oder eine Sprachnachricht zu bringen, dann ist automatisch auch weniger Zeit, passives Konsumieren zu praktizieren. Mit der Zeit kannst du deine neu liebgewonnene Gewohnheit dann mehr und mehr ausbauen. Meine heutige Tagesinspiration habe ich übrigens, wie du in meiner Stimmlage erkennen wirst, nicht frei gesprochen, Komma, sondern zunächst aufgeschrieben und danach aufgesprochen. Punkt. Ich übe noch. Zum Schluss möchte ich an das Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende erinnern. Sehr viele von euch werden dieses sicherlich kennen. Wer nur die Filme kennt, da kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Auch in dieser Geschichte stirbt die alte Realität, Fantasien, und wird von dem alles zersetzenden Nichts aufgefressen. Es bedarf in der Geschichte einer jungen, reinen Seele, dem jungen Bastian, der sich eine neue Welt erträumt, der mit seiner Fantasiefähigkeit der Welt neues Leben einhaucht.